Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Miss Pac-Man. Und wieder mal habe ich herumgestöbert und ein wunderschönes Werbevideo von Mrs. Pac-Man gefunden. Ziehen wir uns das mal rein und dann schauen wir uns das Game an. Hey Joey, what's she really like? She's the most exciting woman I ever met. Atari introduces the woman of the year, Miss Pac-Man. Just like the arcade classic, four different game screens, floating fruit, even pretzels. Honey, don't you know, I'm more than Pac-Man with a bow. Großartig, ganz großartig finde ich das. Ich mag immer diese alten ähm, Werbevideos von Videospielen. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr da auch so drauf steht. Schreibt mir mal einen Kommentar. Also, wenn es einen gibt, versuche ich das immer rauszusuchen. Es gibt ja nicht zu allen Games, nur zu den bekannteren, zu den größeren Produktionen immer was. Ja, gut. Hüpfen wir mal rein. Miss Pac-Man, keine Ahnung, habe ich das schon mal gezockt? Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Schande über mich. Aber jetzt gibt es grünen Screen, alles wird besser. Noch coolere Levels. Miss pac hat eine Schleife. Ähm. Und man versucht jetzt nicht irgendwie das Zielpublikum zu ändern. Ähm, man versucht hier nicht irgendwie Mädchen anzusprechen mit Miss pac -Man. Nein, man versucht mit der Werbung Jungs anzusprechen. Nämlich Miss pac ist einfach so cool und hübsch. Ach so, ich bin schlecht ein Pac-Man. Habe ich schon gesagt, dass ich schlecht ein pac bin? <lacht> so, da. Ich weiß nicht, wir es wenn man hier alles auffressen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der das wieder sieht und Pac-Man nicht kennt? Es geht darum, alle Punkte zu fressen und selbst nicht gefressen zu werden. Und wenn man extra einsammelt, dann kann man die Gegner auffressen. Nicht dieses extra. Nicht bei diesem extra. Ich <lacht> ähm, muss zuerst alle Punkte auffressen. So, ähm, Start ist Pause. select und nichts wie erwartet. Und ich glaube, ich habe mein letztes Leben hier ah. Ah. <lacht> ich musste von neu anfangen. Okay, okay, okay, volle Konzentration. Jetzt, jetzt wird richtig Miss Pac-Man gezockt. Ähm, es gibt auch einen Zwei-Spieler-Modus. Vielleicht mache ich den auch mal. Ich habe da jemanden, der unbedingt mal äh, zwei Spieler-Let's Play aufnehmen möchte. Wir könnt euch überraschen lassen. Ich werde es demnächst mal aufnehmen. Vielleicht mit. gleich mit Miss pac -Man. Wer weiß. Ähm, die Kirsche. Ah, eine Kirsche verfehlt. Äh, schnell weg hier. Und. Eingesperrt und tot. Richtig mies. Okay, ich muss doch wenigstens ein Level schaffen, Leute, oder? Ist Schon ein bisschen in der Niederlage. Aber ich vergesse immer, dass ich eigentlich. Ähm, die Richtung wechseln kann. Also, ich kann hier rausgehen und komm da drüben rein. Darauf vergesse ich immer so gerne. Ähm, das war in Original Pac-Man, glaube ich auch schon so. Ah, da ist eine Kirsche, Kirsche, Kirsche, Kirsche, Kirsche. Aber nicht zu gierig nach der Kirsche sein, weil sonst ist der Tod sicher. Und jetzt sind die Geister, jetzt kann ich die Geister gleich fressen, oder? Ja. Schnell auch aufreißen, die Geister. Ja, und? Jetzt wieder flüchten Und, Ach, da ist auf einer Seite reingeflankt. Die verdammt okay. ähm, noch ein paar Punkte fehlen. Noch nur noch ein paar Punkte fehlen. Das muss doch möglich sein. Jetzt bricht der ein Idiot hier aus? Ach, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier schleunigst weg. Mal hier rüber noch ein verdammter Punkt. Come on, yeah. Level hier. Okay, es geht weiter, es geht weiter. Mal schauen, ob ich Level 2 auch noch schaffe. Äh, wie ist das denn? Die? Ich, jetzt könnte ich sie fressen. Ich könnte sie fressen. Ich könnte sie fressen. Nein, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Nein. Das war nichts. Ah, ich sollte diese Teile vielleicht nur aufnehmen, wenn ich auch fressen kann. Vielleicht sollte ich die herlocken und dann fressen. Das Jawohl. Weggef... Ach, die flüchten ja von mir, die sind ja richtig intelligent. Nein, nein, nein. Ah, schnell, weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Fast weggefressen, das Zeug ja. hier. Ah, ich muss hier... Nein, die killen mich, die killen mich. Ah. Oh Gott, Miss Pac-Man ist tot. Miss Pac-Man ist tot. Ähm, äh, Arcade? Arkade hart. Machen wir mal akade Was ist was ist Arkade? Arkade muss ich dann einen Euro reinwerfen. Ah nein, hier wechsel ich einfach nur die Schwierigkeitsgrad. Okay. Warum mal hart? Nicht dass ich so gut wäre, aber probieren wir einfach mal hart. Wie, wie schnell gehe ich bei hart drauf? Ist das Spiel nur schneller oder tut sich da wirklich irgendwas? Schauen wir mal. Ich muss man mehr diese Punkte hier aufheben, lassen ihn hier rankommen und dann wird weggebrezelt hier, was das Zeug hält. Ihn auch noch. Der spawnt und kann mich killen? Okay. Hm. Damit habe ich ihm nicht so gerechnet. Nicht ganz so aufgegangen. Und die war ja alles wird weggefressen hier. Und dann so, ein so, da. Nein, da flüchtet. Die flüchten ja alle, die sind alle super intelligent. Wahnsinn. Pac-Man KI. Für Alexa. Damit Alexa ein bisschen intelligenter wird. Ich weiß nicht, ob ihr sowas zu Hause habt. Aber ich denke mir immer, das Ding ist so stromstumm, dass man noch keine Angst haben muss vor der KI. Nein, äh, äh, nein. Weg, weg, weg, weg, weg. Ach, tot. Ja, sichere Tod lauert hinter der Mauer. Okay. Ähm, ich habe noch ich habe noch ein Leben. Mal schauen, wo ich, da, ich das verwandeln kann. Hat sich ja schon mal einen Fußball hier schnell weg hier. So da. Ich, äh, ich muss hier rauf. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Come on, come on, come on. Yeah, auf Fahrt, Leute, erstes Level auf Fahrt. Richtig gut. Ähm, jedes NES Game mindestens zehn Minuten. Ist hier das Format und ich bin gerade bei Minute 7. Ähm, warum weiß ich das? Weil, ich weiß nicht, ich bin nicht so der große pac fan muss ich schon sagen. Also, wenn ich auf die Uhr schaue, heißt das jetzt nichts Gutes. Das heißt jetzt nicht, dass ich... Ach, Mist, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt, ich hab nichts gefressen. Das heißt, ich werde gefressen. Fressen oder gefressen werden. So läuft das hier ab. Und ich werde ziemlich viel gefressen. Ziemlich viel. Ähm, okay, wir sind bei Minute 7. Es geht noch eine Runde. Mal schauen, Werten werden abgegeben. Wie weit schafft er es nicht mal? Schafft er es in Level 3 oder nicht? Geht ins denn drauf? Niemand weiß es. Wir werden es erfahren in diesem Let's Play. Und ich rede wieder ziemlich viel Blödsinn. Das macht aber nichts, weil, ihr habt gehört, bei Let's Play soll man reden. <lacht> ich kann mich noch erinnern, bei meinem ersten Let's Play. Zeller! Zelda, erster Teil am NES, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm. Gott, ich hab so oft vergessen, irgendwas zu sagen. Das war echt furchtbar. Ich, ich hätte vielleicht mal 10 Folgen aufnehmen sollen. Ähm. Bevor ich was öffentlich. Ja, habe ich nicht getan. Ich habe instant losgelegt. Und ich hatte richtig Bock auf NES Games. Dann hat sich natürlich nichts geändert. Hab immer noch richtig Bock auf NES Games. Aber ich glaube die Qualität ist ein bisschen besser geworden. Ah, boah, genau jetzt. Oh, verdammter Mist Okay, genug Meta-Gequatsche über Let's Plays. Wobei, nein, nicht genug Meta-Gequatsche. Ich kann auch ein bisschen mehr Meta-Gequatsche machen. Ich hab gemerkt, wenn man meine Videos in Full HD schaut, ähm, ist meine Facecam jetzt nicht so crunchy wie sie sein könnte. Und das geht natürlich gar nicht, das muss immer alles schön crunchy sein und ah, so. Dreck hätte ich ausweichen müssen nach links. Ja, und wir haben mal eine bessere äh, Webcam hier checken Damit alles so ist, wie ich es gern hätte. Die ist mir lange nicht aufgefallen, weil ich auf keinem hd-monitor zock, sondern auf dem normal Und die nicht in voller Größe die meisten leute schauen das sowieso wahrscheinlich am handy und deswegen ist ihnen die auflösung wahrscheinlich auch blunzen wurscht zumindest von der facecam aber falls das irgendjemand bemerken sollte ja, es geht noch besser und es wird auch noch besser ja einen ton möchte ich natürlich auch noch weiter aber um was nicht Ton ist ist nicht erträglich Warum zum Geil habe ich das jetzt eigentlich überlebt? Das würde ich gerne wissen. Ähm, so Miss pac frisst dich fett. <lacht> Miss pac frisst sich fett. So will ich das so. Warum hat das Spiel nicht genannt? Miss Pac-Man frisst sich fett. Hm? Oh, äh, War ein Controller-Fehler. Also, ich habe eigentlich nach unten gedrückt, aber ich habe wieder mal meinen äh, Retro-Controller nicht aufgeladen. 10 minuten sind wir 10 minuten geht noch eine runde ich mache noch eine auf hart. ich mache noch eine auf hart wir sind bei genau 10 minuten und ich hätte eigentlich schon noch bock auf kleine kleine runde hart geht noch kleine runde miss pacman auf hart volle konzentration also ein bisschen weniger blödsinn labern dann klappt auch mit mrs pacman okay. und der oben dachte die, die fresse ich auch noch die fress ich noch die fress ich noch und jetzt flüchten flüchten flüchten und gleich wieder fressen Ah, da flüchtet dieser Schurke Wieder einfach mitkommen Okay Jede Menge weggefressen hier Das geht sich aus, das geht sich aus Ich hole mir hier das extra Und fresse hier Die ganzen Blöden Geister weg Alles weggefressen Alles weggefressen ja. so. Ähm. so Schnell weg hier Immer schön in Bewegung bleiben. So, da. Jetzt schauen uns da noch. Komm on. Ja, weg. Weg mit dir. Nee, komm, ich bin Achs. Den wollte ich noch fressen. Man dachte, das geht hier aus. <lacht> Warum bleibe ich stehen? Ich trottel. Ich trottel. Komm on. Ich möchte die noch. Das Level möchte ich noch finishen. Ich bin nämlich nicht. So, jetzt irgendwie noch nach oben kommen. Irgendwie nach oben kommen, irgendwie nach oben kommen, nein, ich wechsle das mit. Wow, wow, wow, wow. Richtig knapp, richtig knapp. Äh, nein, das war. Das war einfach, das war einfach nur dumm. einfach nur dumm. Ah, ich habe noch Wieso habe ich noch ein Leben? Ich dachte, ich bin tot. Hey, verdammt. Ich habe noch ein Leben, okay. Ich hab noch ein Leben. Ich nutze mein Leben. Ich geh da mal. Cool auf die Seite. mir das hier oben. Tricks sieht er voll außen. Nein, ich drück die. Aus. Die, die, die killen mich einfach weg. Okay, fett aufgefressen worden bei Miss Pac-Man. Miss Pac-Man hatte 10 Kilo mehr, weil ich so viele Punkte gefressen habe. Ähm, aber schadet es nicht, Big. Miss Pac-Man ist der Hit, wie wir alle wissen, aus dem Werbevideo. Alle Kids stehen auf Miss Pac-Man. Aber nur männliche. nur männliche. Laut Werbung nur männliche Kids stehen auf Miss Pac-Man. Gut, genug das über alte Werbung. Ähm, ja, lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr wollt, <lacht> keine Ahnung, ähm, schreibt mir was über Miss Pac-Man und wie alte Werbung so findet. Habt ihr es damals gespielt? Ich nicht, ich nicht, wie ihr seht. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gezockt. Ähm, über einen Daumen hoch freue mich natürlich auch und wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo dalassen, regelmäßig NES-Games in euer Postfach, zumindest so lange bis ich alle durchgespielt habe. Und da bleiben noch 300 Games oder so, habe ich noch vor mir. Also Leute, dranbleiben, immer schön dranbleiben. Ciao, ciao, ich bin raus.